Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel. Äh, wir spielen heute wieder das Nonnery Game, oder Nine Doors, 9 uh, Hours, Nine Persons, 9 Doors, so. Ähm, wir waren letztes Mal bei diesem Bild hier von diesem, ich sage es ist ein Hund. Ich habe das Gefühl, es sieht für mich wie ein Hund aus, aber naja. Ähm, wir waren am diskutieren, was das für eine Bedeutung hat, das Bild überhaupt, und Lotus hatte die Antwort dazu. Also, schauen wir doch einfach mal rein. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe mein äh, Headset ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, der da Lüfter ist nicht zu hören. Ähm, also, ja, Lotus war es, genau. Lotus hat uns letztes Mal gefragt, wissen wir überhaupt, was das für ein Bild ist? Wollte uns das dann erklären. Äh, das war das Ende der Episode. Wir machen jetzt weiter mit Santa, der fragt, joa, was sollten die das überhaupt darstellen? Äh, ich denke, ich habe das schon mal gesehen. Wo? In einem Buch. Es ist ein britischer Bio Biochemiker namens Sheldrake. Er hat eine ziemlich interessante Theorie aufgestellt. Ich habe dieses Bild in seinem Buch gesehen. Was ist diese interessante Theorie? Morphogenetisches Feld. Ähm. Welche auf der Theorie von morphischer Resonanz liegt. Oder basiert. Ah, ich kann damit nicht klarkommen. Nur schon die zuzuhören gibt mir den Kopf. Es ist eigentlich kein schwieriges Konzept zum Verstehen. Ähm. Vom Grund auf heißt es eigentlich einfach, ähm, dass die Form von lebenden Organismen und ihre Verhaltensmuster äh, durch ein Feld, das nicht sichtbar für die Augen ist, übermittelt werden. Ähm, und was genau davon ist, es nicht schwierig, ehrlich, äh, genau? Okay, wie wär's damit? Okay, wie wär's damit? Die Theorie für der te telepathischen Mechanismen. Telepathie? Ja, Telepathie. Naja, nicht genau Telepathie, aber ziemlich ähnlich, für eine simple Erklärung. Ha! Meinst du das ernsthaft? Telepathie? Wer denkt du, dass wir sind? Kinder der 70er? Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand ernsthafte Re Recherche darüber betreibt. Ja, stimme ich dir auch zu. Ich habe das Buch gelesen, aber ich kann mir nicht wirklich sagen, ich habe es verstanden. Äh, ich bin in keiner Position, um etwas zu verteidigen oder zuzustimmen. Oder abzulehnen, das in diesem Buch steht. Ah, oh, verdammt, drei Texte. Äh, es war wahrscheinlich schon irgendjemand, der auf eine Statistik von irgendeiner Studie basiert hat. Und diese in eine verrückte Theorie umgewandelt hat. Das ist kein wissenschaftlicher Grundstein darauf, bin ich mir ziemlich sicher. Aber trotzdem, ich... Na, auf jeden Fall habe ich eines dieser Bilder im Buch gesehen. Hey, was denkst du, wie sieht dieses Bild aus? Was meinst du? Ist es nicht so abstrakt oder so? Es, ist nur, es sind nur schwarze und weiße Striche, da ist kein Sinn dahinter. Das ist alles. Was meinst du, Junpei? Sieht es irgendwas nach irgendwas für dich aus? Hm, ich denke, es sieht aus wie ein... ...ein menschliches Gesicht, gar nicht. Ah, hier kann ich ein bisschen hoch. Äh, ein Schmetterling, ein Koi, ein Hund, ja, ein. Oder ein kleines Boot, in einem Sch das in einem See schwimmt. Oder ein Funjarinpa. Und das habe ich letztes Mal gegoogelt. Ein Funjarinpa ist tatsächlich relativ süß. Das gibt es nur in diesem Spiel drin. Äh, das ist ein komisches fliegendes Wesen mit einem Rüssel. Das ist sehr verwirrend auf jeden Fall. Ich glaube, äh, June hat das vorhin mal erwähnt. Also, ein Hund. Vielleicht ein Hund? Seht ihr, das sind die Hunde, äh, das ist der Kopf und das sind die Vorderpfoten und das sind die Hinterpfoten. Oh. Seht ihr? Ah, ich sehe es. Ich glaube, du hast recht. weil wusstest du das? Du hast recht. Ich hätte nicht erwartet, dass du das richtig erraten könntest. Na und? Jetzt, zwar wissen, jetzt wissen wir zwar, was das für ein Bild ist, aber ich sehe nicht, wie uns das weiterhilft. Eine TV-Show von Großbritannien hat mal ein Experiment gemacht. Sie haben zwei gleiche Bilder genommen. Beide waren von Grund auf mal zuerst schwer zu erkennen. Aber einmal, wenn du einmal die Antwort hast, dann siehst du gar nichts anderes mehr. Diese zwei Bilder. Das erste Bild war eine Frau, die einen Hut getragen hat. Das andere, naja, machen wir es einfach. Sagen wir einfach, das war dieses Bild von Hund. Also das Experiment. Zuerst haben sie die Bilder in andere Teile der Welt verschickt, die außerhalb von den britischen Fernsehwellen waren. Irland, USA, Afrika, Europa und so weiter. Dann in jedem Land haben sie Testsubjekte gesucht, so um die 1000 Leute. Denen wurden die zwei Bilder gezeigt und gefragt wurden sie, wie sieht das Bild für dich aus. Die Resultate allein waren nicht wirklich interessant. 9,2% haben die Frau im Frauenbild gesehen. 3,9% haben den Hund im Hundebild gesehen. Dann, zwei Tage später, haben sie das Programm, äh, haben sie ein, ein neues Programm im Fernsehen gezeigt. Während der 30 Minuten Show haben sie das Hundebild gezeigt und die Lösung davon. Die Zuschauerzahl wurde auf etwa 200.000 Leute geschätzt. Nach dem Broadcast ähm, konnte man davon ausgehen dass mindestens 200.000 Leute das Bild jetzt also die Lösung zu diesem Hundebild kannten. Nach zwei Tagen haben sie noch mehr Subjekte gesucht von außerhalb dieses, äh, dieser Reichweite vom Fernsehen und Radio. Und diesmal haben sie nur etwa 850 Leute gefunden. Natürlich hat keiner von denen im ersten Test mitgemacht. Äh, trotzdem wurde ihnen derselben Test gegeben und dieselben zwei Bilder. Die Resultate waren schockierend. 10% der per Personen sahen die Frau im Frauenbild. Das ist ja nicht viel mehr als vorhin. Äh, der vorherige Test sah auf 9,2%, also nicht wirklich eine statistische Veränderung. Das Hundebild aber hat tatsächlich ganz viele andere Resultate gezeigt. Die Prozent der Leute, die es geschafft haben, das, ähm, den Hund zu finden, ist von 3,9 auf 6,8 hoch. Ein ziemlich hoher Anstieg. Also fast doppelt so viel. Nicht ganz, aber fast. Verstehst du? Verstehst du die Wichtigkeit dieses Experiments? Da es gab keinen Weg für die zweite Gruppe, das Bild gesehen zu haben. Äh, sie lebten weit weg von Britannien und konnten es gar nicht sehen. Aber trotzdem, es war nur, dass der Erfolgsrate für das Hundebild hochging. Wieso? Wie ist das passiert? Was heißt das? Oh, warte mal, hat das was mit diesem Feld oder was auch immer du vorhin gemeint hast äh, zu tun? Ein Feld, das nicht sichtbar ist für die Augen. Fuck. Ah ne. Also wenn mehr Leute die Antwort kennen, dann wird diese An Information durch das Feld weitergegeben. <lacht> so ein Scheiß. Ah Mann, ich habe nur einen Spaß gemacht. Du konntest mich erst echt nicht ernst nehmen. Ich meine, die Dinge, die ich euch gesagt habe, die sind wahr. Die sind wirklich passiert. Aber die Resultate, da kann man nichts wirklich daraus schließen. Ich meine, die können locker gefälscht sein. Am Ende war, bin ich mir ziemlich sicher, die waren nur für das Rating da. Ich meine, es ist immer noch eine Fernsehstation. Richtig. Okay, ich muss zugeben, du hattest mich für eine Minute. Ich äh, dachte wirklich, du meinst das ernst. Natürlich nicht. Wie ich dir vorhin gesagt habe. Äh, es ist alles nur Pseudowissenschaft. Okay, richtig. Okay, genug Nonsens. Wir müssen den Schlüssel holen. Äh, wir haben den Schlüssel. Lass uns rausgehen. Ein Feld nicht sichtbar für das nackte Auge. Morphogenetisches Feld. Alles klar. Okay, lass uns in den Gang gehen. In den Flug gehen. Ich hol schon. Ihr geht schon mal zur Tür. Okay, alles klar. Jawohl, es ist aufgegangen. Gut gemacht, Junpei. Okay, jetzt können wir endlich weiter. Komm schon, was steht hier rum? Lass mal rausgehen. Ciao. Komm schon, Jumpy, lass, lass uns gehen. Okay, los geht's. Yeah, wir haben es geschafft. Noch ein Flur. Komm schon, geh auf! Es bringt nur nicht. Es geht nicht einfach auf, weil du daran gerüttelt hast, weißt du? Verdammt! Guck mal da drüben! Fahrstühle und die Knöpfe. Natürlich funktionieren sie nicht. Der Strom muss hier auch ausgeschaltet sein, genau wie bei, den, äh, bei der Treppe. Das heißt, uns bleibt nur diese Tür. Naja, sieht nicht aus, als hätten wir eine Wahl. Yep. Genau. Okay, dann lass uns sie mal aufmachen. Okay, ich mach's mal. Oh, es ist eine Küche. Was hast du denn erwartet? Ist es nicht offensichtlich? Der Ausgang. Ich habe gehofft, da wäre ein Ausgang. Ein Weg nach draußen. Denkst du wirklich, es wäre das ein so einfach? Ja, ja, ich weiß. Trotzdem. Wenn wir nur durch die diese Tür kommen, äh, sollten wir vielleicht auf der anderen Seite von diesem Gitter rauskommen. Aber brauchen wir keinen Schlüssel dafür? So, ich vermute mal, das war nicht sehr produktiv. Konstruktiv. Okay, lass uns mal umschauen. Hey, hey. Was ist das? Oh ja, ich glaube, ich habe vergessen, euch das zu sagen. Äh, ich habe das vorhin gefunden. Es ist eine Karte vom Deck B. Äh, lass mich was sehen. Ich wusste es. Seht ihr? Schau mal. Ja, ja, beruhig dich. Was hast du rausgefunden? Das ist praktisch. Seht ihr? Wir sind hier reingekommen. Wenn wir hier rausgehen, dann sind wir auf der anderen Seite des Gitters das ja dafür. Na, okay. Na, guck mal an. Sie hat recht. Wir können hier wirklich durch. Okay, alles klar. Hier, du kannst zurückhaben. Danke. Da ist aber ein Kartenleser auf der rechten Seite der Türe. Dann, das heißt, wir brauchen die Keycard irgendwo hier drin. Das klingt ziemlich logisch. Okay, wir wissen, was wir zu tun, müssen, zu tun haben dann. Legen wir los. Ich würde sagen, wir teilen uns zuerst mal auf und schauen nach Hinweisen. Okay. okay. Pew, pew. Action. So, und wie immer in diesen untersuchen, <coughs> werde ich die Dialoge nicht eins zu eins machen. Weil ich ein bisschen vorwärts kommen will. Äh, wir schauen mal. Sieht aus wie ein Serviertisch. Äh, ich würde behaupten, da kommt Essen drauf. Und die Serviertüsen, die Typen da, können sie nehmen und rausbringen. Aber irgendwas passt hier nicht. Hier sind so viele Teller da. Wir schauen mal nach. Äh, diese neuen Teller schauen ziemlich teuer aus. Äh, es sind für Appetit-Täppchen. Ja, kommen mal, vierekige Plättchen. Na, tut mir leid, Prinzessin. Ja, ja, ich hab's gecheckt. 10 Stück. Wenn du sie umdrehst, sehen sie aus wie Hüte. Äh, die Mitte ist ziemlich tief, für eine, äh, ziemlich tief für einen Teller. Das ist ein Suppenteller. Das ist ein Suppenteller. Okay, habe ich recht gehabt. Äh, die sind so gebaut, dass die, die, die Suppe nicht ausschüttet. Wenn wir hier jemals rauskommen, müsstest müsst du dir selbst mal ein gutes Essen gönnen. Äh, was denkst du, irgendein armer College-Student wie ich könnte sich das leisten? Äh, 15 von diesen. Die sind für Seefood, also Meeresfrüchte. Wie kannst du das erzählen? Die sehen genau aus wie die Teller aus dem 1-Euro-Shop. Äh, äh, wenn du jemals eine Frau zum Essen auslädst, sollt, äh, wirst du dich blamieren. Es tut mir, le es tut mir leid, Jun. Wie, wie? Wieso bringst du jetzt Jun auf? Äh, die Frau protestiert zu viel, denke ich. Du bist nicht sehr subtil. Alles klar. Äh, das sind so kleine Wellendinger drauf. Er ist für Fleisch. Du bist ziemlich ignorant, oder? Komm schon, das ist nicht, das brauche ich das. Jazz, yes. okay. Und da liegt noch was. <lacht> das ist eine Notiz und die Notiz passt nicht mit den Nummern drauf. Es heißt Appetizer 9, Miettisch Tisch 10, Suppe A, Seafood Tisch F. Also Meeresfrüchte F auf der Notiz. Und die Platten, also die Teller sind 9 Appetizer, 16 Fleisch, 10 Suppe, 15 Seafood. Vielleicht brauchen sie Hexadezimal hier. Und Hexadezimal ist. Ja, das ist das System, das mir am meisten Kopfweh verreitet. Ich verstehe nicht, welcher Idiot so ein System benutzt. Das ist ein Nummernsystem, das einfach nur 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11. Also eigentlich nichts anderes als A ist 10, B ist 11, C ist 12, D ist 13, E 14, F 15 und 10 ist 16. Das Base 10 ist 0 bis 9, wie wir es kennen. Ja, A gleich 10, B, 11, etc. Bis ich das gecheckt habe am Anfang, war das eine Zeit her, aber ich, unterdessen gar nichts. Die 10 bekommt, sei, er wird zu 16 im Base 10. Das klingt ziemlich komisch, aber du kannst einfach da irgendwie vorstellen, dass 6 Buchstaben zum normalen System dazukommen. Das ist eben wichtig hier, diese Tabelle. Ein Servierplatz und da haben wir einen äh, Teigroller und äh, irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was Kolanda auf Deutsch ist. Das ist eine geschlossene Türe, da ist der Ausgang, ziemlich große Eisenplatte. Ich glaube nicht, dass sie die aufkriegen. Sehr gut. <lacht> ja, ja, ihr könnt sie nicht aufmachen. Hey Santa, kannst du die Tür bitte aufmachen? Was zur Hölle? Es, ich bekomme das doch nie zur Hölle auf. Ich glaube, du kommst ins Alter, wo deine Augen ein bisschen nachlassen, hä? Äh, Pass besser auf, was du sagst, Junge. Du wirst nicht lange genug leben, oder jemand will nicht lange genug leben, um zu sehen, wie die Tür aufgeht. Ja, die zwei sind ein bisschen angespannt, wir müssen hier raus und zwar schnell. Äh, ein Tank mit äh, Pipes mit Rohren oben drauf, nichts Spezielles dran. Äh, ziemlich viele Notizen, äh, ziemlich viel, das draufsteht, aber nichts, was wir brauchen können, kein Code. Ziemlich old-style. Äh, wahrscheinlich heißt es einfach, das ist ein altes Schiff. Sieht aus wie aus Silber. Äh, ich glaube wirklich, äh, Tee draus zu trinken, könnte wirklich gut sein. Einen Tag mit June verbringen, Tee zu trinken. Hm. Könnte das mir jemals ja, passieren? Jumpy? Ah, nix. Wir haben kein heißes Wasser, also wir sollten weitermachen. Dann, hier können wir Tisch, äh, ist für Essen vorbereiten. Platten überall, also Tische. Hehe. Äh, <lacht> Teller überall, Entschuldigung. Da ist der Ausgang, und da ist der Eingang. Ja, wir könnten zurück, aber es lohnt sich nicht, da ist nur ein eisen und ein eine Sackgasse. Wir können genauso gut eingeschlossen hier sein, also lohnt es sich nicht. Dann haben wir hier einen Ofen. Äh, okay, es funktioniert. Denkst du, das ist alles äh, ein Plan von Zero? Wahrscheinlich. Ziemlich hart zu glauben, dass irgendwo ein, äh, ein Koch an Bord sei. In dieser Schublade... ...dass äh ja, das ist Fett und die Säfte raustropfen können und die sind in dieser Schublade gefangen bleiben. Und hier unten... ...die kann man nicht aufmachen, die ist zugeschweißt. Ich glaube, das ist da, wo die Kohle hingeht. Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir hier alles mal untersucht, außer die zwei Türen natürlich. Oh, äh, ja, das ist dann mal Teil 1... Ein Messer, okay. Ein rostiges Messer. Ich glaube, wir können es nicht brauchen, wenn es so aussieht wie jetzt. Es ist, äh, unnütz. Unnütz? Du weißt schon. Verschwendung, nutzlos, sinnlos. Oh, ähm... Irgendeinen Grund, dass du das aufbringen wolltest? Oh nein, nicht wirklich. Ich habe nur über Nutzlosigkeit nachgedacht. Wieso denkst du über Nutzlosigkeit nach? Es hat etwas mit der Titanic zu tun. Die Titanic? Ja. Hast du jemals von der Story gehört, dass das, äh, dass die Titanic, dass der Untergang der Titanic vorausgeschaut wurde? Äh, habe ich tatsächlich schon. Aber ich würde es gerne von ihr erklären lassen. Gleich. Ich muss nur ganz kurz was holen. Ich schneide mal kurz. So. Äh, ne, habe ich nicht. Äh, was ist das? In 1892, 14 Jahre bevor die Titanic gesunken ist, äh, wurde ein Buch veröffentlicht. Es wurde Nutzlosigkeit genannt. Ich habe das googelt, Free Utility heißt Nutzlosigkeit, das habe ich letztes Mal nachgeschaut. Es wurde bei einem amerikanischen Sch Schriftsteller namens Morgan Robertson geschrieben. Und die Story war von einem großen Kreuzfahrtschiff, das mit einem Iceberg -Crash ist und gesunken ist. Natürlich, das war die einzige Ähnlichkeit. Ähm, äh, wenn das die einzige Ähnlichkeit wäre, müsste man es nicht weiter erwähnen. War es aber nicht. Der Name des Schiffes, die Nationalität, der Kurs, die Abfahrtszeit, Größe, Platzmäßigkeit, Maximum Tempo, ähm, die Anzahl der Passagiere und Crew, die Nummer der Lebens-, äh, der Rettungsboote, sogar die Location und der Umfall selber und der Grund und die Location des Schadens, also der Ort des Schadens, alles hat ziemlich gut mit der Titanic gepasst. <lacht> es war, als hätte das ganze Ding passieren sehen. Aber das Buch wurde 14 Jahre bevor die Titanic gesunken ist geschrieben. Das ist nicht alles. Es war nicht Nutzlosigkeit. Äh, nicht nur Nutzlosigkeit. Die, die... Ich kann ich kann mir vorstellen, dass Futility vielleicht nicht nur nutzlos heißt. Äh, dass die... Das Sinken der Titanic vorausgeschaut hat. Das waren zwei andere ähnliche Geschichten bei einem Mann namens William Thomas Steed. Beide von denen vor dem Unfall. Einen 1886 und Einen 1892. Dad hat zwei geschrieben, Geschichten geschrieben, die ziemlich genaue Ähnlichkeit mit dem Titanic-Desaster hatten. In einem crashen zwei Schiffe, viele Passagiere starben, weil nicht genug Lebensboote waren. In dem anderen kollidierte das Schiff mit einem Eisberg und ist gesunken. Hm, ich weiß nicht, ich meine... Ich gebe zu, es ist ein bisschen komisch, aber... Ich glaube, es war nicht ziemlich... Ziemlich, äh... Es war nicht zu unnatürlich für Schiffe, dass sie einen Eisberg gerammt haben damals oder andere Schiffe, oder? Natürlich. Ich wusste, du sagst das. Aber was wäre, wenn Stadden ein paar Spezialkräfte hätte? Um genau zu sein. Was wäre, wenn er die Kraft des automatischen Schreibens hätte? Automatisches Schreiben? Meinst du... Meinst du, wie wenn jemand von einem Geist besessen wird und der schreibt dann ganz viele Sachen auf, ohne dass du... ...ohne dass du weißt, dass du es geschrieben hast? Oder du weißt nicht, was die schreiben? Ja. Was meinst du Ja, das ist ziemlich viel Scheiße. Okay, sagen wir hypothetisch, dass automatisches Schreiben kein kompletter Schwachsinn ist. Diese Typen hätten es trotzdem nicht voraussehen können. Wenn dieser stat Dude das geschrieben hat... ...ist noch niemand auf der Titanic gestorben. <lacht> also wenn das automatische Schreiben... ...oh... ...ist aber being possessed by dead people... Äh, ...wenn das automatische Schreiben darum geht, dass man von toten Leuten besessen wird... ...wer zur Hölle hätte ihn dann besitzen können und das schreiben? Das ist es nicht. Was, was ist es nicht? Sted wurde nicht von einem Geist besessen. Er hat die Besetzung getan. Was rauchst du? William Thomas Stead war ein Passagier der Titanic. Er hat nur hineingeschrieben, was er mit seinen eigenen Augen gesehen hat. 20 Jahre bevor es passiert ist. Ähm, naja, äh, äh, Wieso reden wir darüber nicht ein anderes Mal, okay? Hä? Aber, komm schon, lass uns mal zurückgehen. Jetzt haben wir das rustige Messer. Okay, eigentlich eine interessante Theorie, aber ich meine, ziemlich ehrlich, ich finde es Schwachsinn. So viel Zeugs hier drin. Äh, ziemlich viele Dosen. Das ist wahrscheinlich ein Lagerraum. Und Käse. Das ist Gouda Käse. Äh, der ziemlich der ho holländische Käse. Ähm, wenn, wenn du die Schale nicht aufschneidest, wird er normalerweise nicht schlecht. Also du kannst ihn für Raumtemperatur ziemlich lange lagern. Also können wir den essen? Wahrscheinlich. Äh, ich habe keinen Hunger. Wirklich gar nicht. Ich glaube, es ist wirklich schwer, hungrig zu werden in dieser Situation. Okay, aber da steht eine Flasche. Hey, da ist irgendwas hinter diesem Käse. Du hast recht. Wieso bewegen wir nicht ein bisschen Käse rum? Okay, bewegen wir. June und ich müssen... Da ist eine kleine, viel grüne Flasche da hinten. Öl. Hui! mag die Swing-Effekte. Aber Low Resolution natürlich. Also das ist jetzt nicht wirklich HD. Aber es reicht. Jetzt ähm. okay, sonst noch was? Da ist Milch drin. Milch in einem Eisenfass. Fass. Ähm, wenn ich den Rost so anschaue, ist es wahrscheinlich ziemlich alt. Vielleicht sollen wir es nicht aufmachen. Ich glaube nicht, dass es schön aussehen würde. Okay, und ich glaube, das war dann alles hier drin. So und jetzt. Ah, das habe ich vorhin noch nicht angeschaut. Guck mal da ein Eisenofen. Sieht ziemlich schwer aus. Wahrscheinlich Industriequalität. Ich wette, du kannst damit alles kochen. Wie auch immer, wir sollten mal reinschauen. Verdammt, ich wusste es. Es ist verschlossen. Das ist der Ofentor, natürlich. Okay. Können wir fackeln? Es ist ein Grill. Kohle drin. Knallrot. Ein Grill bereit zum Grillen. Ja, da ist nichts drauf. Alles klar. Irgendwo müsste ich noch hingucken können. Ein Trenner. Eine Türe. Pots drauf. Ja, bla bla. Lotus, du kannst kochen. Wer denkst du, dass ich bin? Äh, du glaubst, dass ich weiß, wie ich heißes Wasser koche und meine instant reinklatsche. Ähm, Und und Und ich kann Eier kochen. Alles klar. Vielleicht komme ich da erst später hin. Ich meine, es gibt noch einen anderen... Ah, nee, hier. Äh, da ist Wasser drin, ein Abfluss, es hat Wasser drin. Es sind ein paar Teller drin, aber ich glaube nicht, dass es uns weiterhelfen wird. Den Block habe ich gesucht. Den habe ich nämlich letztes Mal auch schon gefunden, aber ich wusste nicht mehr, wie ich da hinkomme. Das war irgendein nur das dann random. Ich gucke alles an und finde es. Äh, wir können den Schleifstein benutzen, um das Messer zu schleifen. Äh, sie wird jede Sekunde schärfer. Ich glaube, ich sollte damit was schneiden können. Perfekt. Und jetzt schlitzen wir das Silber auf. Nein, also. Ähm, ja, wir haben nur noch eine Tür nicht angeschaut und das ist die. Eine Tür. Da ist ein... Ähm, ein Bolt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ein Bolzen ist da. Und sie lässt sich nicht aufgehen. Es ist ein Bolzen und er sieht ziemlich rostig aus. Wird er überhaupt aufgehen? Wir wissen es nicht, wie es wir probieren. Lass uns, mal, lass uns mal ausprobieren. Okay, mal schauen, ob du rauskommst. Verdammt, keine Chance. Dieser Bolzen ist eingerostet. Äh, er wird sich nicht bewegen. Natürlich. Vielleicht wenn ich so ein bisschen Öl auftrieb kippe. Ein bisschen Öl und. Komm schon, komm schon, du kleiner Wichser. Okay, ja. Geklappt. Bastard. So, das ist gut gemacht, Jumpy. Du bist so schlau. Tada. Er ist offen. Äh, Ölig und eklig. Es ist kalt hier drin. Was ist das für ein Ort? Bist du blind? Das ist ein Kühlschrank. Oder ein Tiefkühler. Nein, viel zu kalt für mich. Ja. soll ich mich mal anziehen? Ähm. Äh, äh, ich werde hier in Sekunden gefroren sein. Sorry, aber ich muss mich leider hier raushalten. Ich überlasse euch den Rest hier drin. Boah, es ist wirklich kalt hier drin. Hey, du musst hier nicht auch reinkommen. Du hast gerade eben Fieber gehabt. Du solltest draußen bleiben. Du solltest draußen bleiben. Wir schaffen das schon. Nein, mir geht's gut. Mein Fieber ist jetzt weg. Aber... Nein, wie ist es plötzlich zugegangen? Au! Oh, der Türgriff ist gefroren. Aber wieso? Sieht aus, als wäre das Rohr daneben gebrochen und... Hey, Lotus, bist du da draußen? Mach mal die Tür auf. Was willst du? Was geht da drin vor? Die Tür geht nicht auf. Probier sie von draußen, bitte. Ah, okay. Wenn du meinst. Warte mal. Äh. Ja. Bringt nichts, sie geht nicht auf. Er hat mehr Leute da drin. Finde das selbst raus. Verdammt. Wie auch immer, wir sollten den Weg rausfinden. Wenn wir uns nicht bewegen, werden wir ziemlich bald für immer hier drin bleiben. Zwei Köpfe sind besser als keiner. Ich bin mir sicher, wir finden was raus. Ja, du hast recht. Ich glaube, sie hat gerade Silver gedüst. Äh, Santa. Wieso sage ich immer Silber? Weil er Silber, Silberne Haare hat. Ne, ich meine natürlich Santa. Äh, lass uns mal einfach gut umschauen, okay? Okay. Okay, natürlich zuerst mal den großen Schrank angucken. Und der geht auf. Trockeneis. Oh, okay. Trockeneis ist nur gefrorenes Carbondioxid, oder? Ja, ist es. Ich frage mich, wie warm es wird, wie warm es werden muss, damit es wieder zu Gas wird. Als ob ich das wüsste. Wir werden wie, uns, dass wir überhaupt was bringen, ne? Ah, ja, ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht finden wir so einen Weg raus hier. Carbondioxid, ähm. Schmelzpunkt ist minus 109 Grad Fahrenheit, wohlgemerkt. Ich müsste es ehrlich gesagt nachgoogeln, was es in Grad ist, Celsius. Wärmer ist das und es wird in Gas. Und. drunter wird es fest. Wie weißt du das? Tja. Obwohl ich so aussehe, bin ich die, Clean, äh, äh, die Queen von, Zufall, äh, von Random Wissen. Es sieht schlecht aus, wenn du so verkackst beim, beim Blöffen. Oh, du hast so kalt, dass dein Mund taub wird. Ja, das ist richtig. Ja, du machst das nur extra, oder? Komm schon, Leute. Denkt ihr nicht, es ist ein bisschen komisch? Ich finde es komisch, wieso es nicht zuerst flüssig wird. <lacht> Ich habe schon wieder getan. Ich habe genau dasselbe gedrückt wie letztes Mal. Äh, woher soll ich das wissen und wie zur Hölle soll uns das hier rausbringen? Wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Aber es kann flüssig werden. Carbondioxid wird zu flüssig, wenn es unter genug Druck ähm, gesetzt wird. Das bringt uns jetzt auch nichts so weiter. Das ist nicht wirklich ein guter Zeitpunkt, um über Wissenschaften zu reden. Aber ich habe mich das auch schon gefragt. Was gefragt? Äh, <lacht> oh verdammt. Wieso Carbondioxid der nicht flüssig wird, außer es ist unter Druck? Richtig, es klingt nur ein bisschen komisch. Was ist eine Flüssigkeit zwischen 32 Grad und 212 Grad? Also, wieso ist das nicht der Fall für Carbondioxid? H2O und CO2 sind ziemlich ähnlich. Naja. Nein, sind sie nicht, das sind komplett die, äh, verschiedene Substanzen. Guck mal, Leute. Ähm, wenn wir das so weitermachen, werden wir die einfach zu Tode erfrieren. Ist das besser? Wollte hier einfach über Flüssigkeiten und Schmelzpunkte reden. Ich habe keinen Bock drauf. Äh, lass uns mal endlich weitermachen. Ähm ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht einfach als Eiskulpturen enden wollt. Aber Jumpy, da gibt es ein Eis, das nicht äh, flüssig wird, wenn es über 32 Grad ge geht. Ich habe davon gehört. Der Schmelzpunkt liegt bei 96 Grad. Eis mit einem Schmelzpunkt von 96 Grad? Meinst du, da ist Wasser, das bei 96 Grad gefriert? Ja, wär, naja, du könntest es auch einfach als Eis, das nicht schmilzt, bis es 96 Grad heiß wird, äh, ansehen. Wasser, das bei 96 Grad friert. Eis, das nicht schmilzt bei 96 Grad. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Um, also was ist das Eis mit ähm, einem Schmelzpunkt von 96 Grad genannt? Ich habe gehört, es wird Eis 9 genannt. Eis 9? Oh ja, wie passend. Eigentlich war Eis 9 eine erfundene Substanz bei irgendwelchen Science-Fiction-Autor. Aber neuerdings haben Wissenschaftler herausgefunden, dass so eine Substanz wirklich existiert. Warte, warte mal. Also ist das Ding Eis 9 genannt? Also Eis 9? Oder ist es Wasser? Wie ich gesagt habe, ist das Eis über 96 Grad, wird es flüssig, ist es drunter, ist es fest. Also du könntest es äh, wie eine Art Polymorph von H2O ansehen. Hier, überleg mal, wie Diamanten und Graphit funktionieren. Sie sind beide aus Carbon, oder? Aber abhängig von der Struktur und der Kristallisierung, der Härtegrad und der Struktur sind sie... Die Härtegrad, der Härtegrad und die Struktur sind komplett unterschiedlich. Also meinst du normales Wasser und dieses Eis 19 genauso? Ja. Hast du mal die Her Story über die Kristallisation von Glycerin gehört? Für 150 Jahre nach der Entdeckung von diesem Glycerin ähm, haben die Leute es gefroren, haben es aufgewärmt. Sie haben alles damit probiert. Aber egal, was sie probiert haben, es ist nie kristallisiert. Wie auch immer, an einem Tag 1920... Ein bisschen Glycerin war auf dem Weg nach England beim Schiff ähm, und es wurde entdeckt, dass es einfach während der Reise kristallisiert hat. Wissenschaftler um die Welt wollten es untersuchen, diese neue kristallisierte Form von Glycerin und haben nach, äh, nach Seeds gefragt, also nach Ablegern. Oh, ein Seed ist ein Sample, also eine Probe von dem original kristallisierten Substanz. Mit einem äh, Seedkristall konnte weiterhin, äh, wäre weitere Kristallisierung einfach gewesen. Wie auch immer, etwas sehr Komisches passierte. Nicht nur das Glycerin, das beim Seedkristall, ähm, von den Seedkristallen äh, motiviert wurde, also ermutigt wurde, begann zu kristallisieren. Sogar die Proben nebendran äh, fingen an, und das obwohl sie äh, dicht versiegelt waren. Und es hat damit nicht aufgehört. Nach diesem Tag, egal wo auf der Welt. Alles Glycerin kristallisierte natürlich, sobald es unter 64 Grad ähm, gekühlt wurde. Jetzt habe ich Schluck auf, verdammt, hör doch auf. Okay, ich glaube, es geht. Ähm, vor diesem Tag, egal wie tief man Glycerin gesenkt hat, es wollte einfach nicht kristallisieren. Aber als die Kri Kristallisierung einmal begonnen hat, es war fast wie... Wie soll ich es nennen? Es war fast wie, als würde das ganze Glycerin, Glycerin in der Welt kommunizieren. Kommunizieren in einer Art, in einem Art, die wir nicht fühlen können. Und jetzt passiert es überall. Ja, ich bin natürlich impressed, offensichtlich. Ähm, aber ich finde es... Also es ist halt genau das, was Lotus gesagt hat. Und ich glaube, das ist auch extra, dass wir von Lotus vorher noch die Geschichte gehört haben. So, also ich glaube, so ist besser. Ähm... Ja, äh, ich bin mal honestly impressed. Wow, das ist ziemlich interessant, aber... Was hat das mit Ice-9 zu tun? Äh, was, sie, was sie sagt, ist, es ziemlich wie Ice-9 ist. Was, was passiert jetzt, meine ich? Ziemlich wie... Das wäre schlecht. Wenn Wasser überall auf der Erde mit 96 Grad freest, ähm, das ich habe ich gegoogelt, das sind etwas um die 40 Grad rum. 39, irgendwas meinte ich. Mann, es wäre das Ende der Welt. Wie auch immer, wir müssen äh, uns eigentlich keine Sorgen machen um das Ende der Welt, wenn wir nicht hier ziemlich schnell rauskommen. Okay, Leute, ich denke, das ist genug davon. Ich glaube nicht, dass ich so äh, vom Thema abkommen würden. Ich meine, ich weiß, es ist irgendwie mein Fehler, aber wir können hier nicht noch länger Zeit spenden. Ernsthaft. Ich heiße jetzt vielleicht Santa, aber ich bin nicht in Island aufgewachsen. Ich hasse die Kälte. Okay, lass mal loslegen, okay? Wir müssen einen Weg rausfinden. Ziemlich selbstsüchtig ist er. Eis 9 ist interessant und alles, aber wir können das danach noch mehr besprechen, wie wir aus dem Tiefkühler rauskommen. Ja, finde ich doch auch. Also, das heißt, wir haben den Eisschrank gecheckt, haben mit einem Regal was. Das gefrorene gefrorenes Fleisch drin, sieht aus wie Schwein. Äh, was ist das? Sieht aus wie ein Zettel oder so. Oh, Okay, ein bisschen ausprobieren. Was haben wir sonst noch? Ähm, dünne Rohre. Das Ding ist irgendwie verdeckt. Es ist festgefroren. Äh, ich kann es nicht aufmachen. Äh, da tropft Wasser raus. Hm. Es sieht aus, wie als wäre die... It looks like when the pipe burst. Also äh, sieht aus, als wäre das, wenn das Rohr gebrochen war, wurde das Wasser auf den Türgriff geschleudert und wurde da festgefroren. Das Wasser scheint irgendwie fast warm zu sein. Ja, es wäre dieses Eis 9, hä? Warmes Wasser, das friert. So ein Zufall. Aber ich wollte unten die Platte angucken, aber die ist nicht speziell. Hey Junpei, äh, hast du nicht irgendwie Trockeneis gefunden? Ja? Das warmes Wasser da draußen. Ähm, warum ist Wasser und Trockeneis. Was meinst du, was passiert, wenn wir das zusammen klatschen? Ich glaube, boom. Aber ich wollte hier noch reingucken. Ein gefrorenes Seil. Hui. Sieht echt cool aus. Ich finde das cool. Ähm, also, mal reingucken. Äh, da ist so viel drin. Ähm, wieso nämlich nämlich irgendwas raus, Jumpy? Ah, guck mal, die Wasserflasche noch. Perfekt. Äh, sonst ist da nichts drin, äh, nichts drin, das wir noch brauchen können. Perfekt. Also, da haben wir durchsucht, haben wir da noch auch... Nein. Durchsucht, angeschaut. Da oben ist auch nichts mehr. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur die Türe. Jetzt muss ich überlegen... Äh... Lass uns mal Eis in die Wasserflasche stopfen. Aber das Trockeneis ist zu groß. Du musst irgendwie was rausfinden, um es kleiner zu machen. Äh, ich habe es probiert mit dem Messer. Das geht auch nicht, das geht nicht. Können wir es mit dem Fleisch... Okay. Ähm, das heißt, wir müssen sonst noch irgendwas haben. Hier drin hat er gesagt, es ist nichts mehr, das weiß ich. Ah, ähm... Es ist wirklich hart. Fe äh, steif geworden. Äh, Jun, kannst du das bitte nochmal sagen? Hä? Sag es nochmal. Es ist wirklich hart. Nochmal. Es ist wirklich hart. D danke. Stimmt irgendwas nicht, Junpei? Dein Gesicht ist knallrot. Nein, nein, nein, alles okay. Wenn es nur das ist, dann kannst du es wahrscheinlich das Hammer benutzen. Ja, guter, gute Idee. Vielleicht können wir irgendwas damit brechen. Oh, oh, guck mal an. Okay, das drei, das Trocken ist ziemlich klein gehauen. Dann, nein, dann müssten wir es jetzt in die Flasche stopfen können. Wir können es reinklatschen. Und jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich das in die Türe halte. Nicht jetzt, Junpei. Ähm, wir kriegen nicht das Resultat, das wir wollen, wenn wir es nicht in die Türe binden können. Es äh, wird direkt neben dem Explodieren daneben. Wir müssen also irgendwas finden, um es festzubinden. Ja, so ein Zufall. Äh, es ist ein Seil. Ja, wir können... Ja, ich weiß, danke. Wir können damit etwas an etwas anderes binden. Ja, jetzt lass uns mal das Seil hier festbinden. Und jetzt haben wir die Wasserflaschenbombe. Ähm, Wasser in die Flasche mit Trockeneis und den Deckel schließen. Und jetzt müssen wir das nur noch an die Tür binden. Okay, das wäre alles. Äh, was machen wir jetzt? Wir müssen es nur ein bisschen anstoßen. Äh, die Flasche explodiert eh schon fast. Wenn wir gegen einen Stein oder so dagegen werfen, passiert doch alles von alleine. Ein kleiner Stein, ein kleiner Stein. Okay, das, mü das müsste der Trick sein. Ah, ein bisschen trockener ist keine schlechte Idee. Okay, Leute, bleibt zurück. Äh, vielleicht sollten wir uns irgendwo verstecken. Wo genau sollen wir uns verstecken, du Genie? das ist nichts wirklich, das wirklich groß genug ist. Ja, doch, da unten. Guck mal, da unten. Rein, genau hier, wir können uns da unten verstecken. Ah, das ist eine Kiste. Ich hab' überlegt, was das rechts da, das ist blaue ist. Äh, komm schon, geht hier schnell rein. Okay, los geht's. Drei, vier, fünf. Du zählst in die falsche Richtung. Ups. Ziemlich schlechte Entschuldigung für einen Witz, Mann. Sorry, Leute. Äh, okay, ernsthaft jetzt? Seid ihr bereit? Ja! Wann immer du bereit bist. Mach endlich. Okay, los geht's. 3, 2, 1. Boom. Jumpy, das Eis an der Tür. Es ist weg. Ja, es ist weg. Äh, die Explosion muss es verteilt haben. Okay, lass mal schauen, ob es aufgeht. Hurra, wir sind draußen. Beweg dich. Au, oh, verdammt, heiß, heiß, heiß. Scheiße. Äh, naja, du hast auf dem Grill getatscht. Was hast du erwartet, was wird passieren? Hey, wo ist Lotus? Oh, willkommen zurück, Leute. Ich, mir wurde ein bisschen langweilig, ja, auf euch zu warten. Was hast du getan? Was meinst du, was ich getan habe? Ich habe gewartet. Wir sind hier drin. Wir waren am Sterben da drin. Oh ja? Aber er ist ja nicht gestorben. Also, alles hat funktioniert, oder? Was zur Hölle? Ah, nun Witz. Ich sieh vielleicht nicht so aus, aber ich habe mir echt Sorgen gemacht. Gib mir nicht so einen Scheiß. Ich meine ich dir ernst. Ich Ernst. meine es ernst. Ich meine, wenn ihr gestorben wärt, dann wäre ich auch im Problem. Ich meine, wenn ihr gestorben wärt, dann würde ich hier drin feststecken und ich würde auch sterben. Merkt ihr es? Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich habe sogar irgendwie geguckt, ob ich irgendwas habe, um die Tür aufzubrechen. Aber ich habe nichts gefunden. Also konnte ich nur warten. Ich meine... Was, was hätte ich sonst machen sollen? Die Polizei anrufen? Okay. Äh, aber das ist etwas, das ich euch fragen muss. Dich fragen muss. Was ist das? Du hast die Tür nicht zugemacht, oder? Was? Denkst du, ich habe die Tür hinter euch geschlossen? Wieso sollte ich was dafür? Wieso sollte ich sowas machen? Es ist von alleine zugegangen. Ich habe dir doch schon gesagt. Äh, wenn ihr sterbt, dann sterbe ich auch. Ja, vielleicht. Wenn sie uns wirklich töten wollte, müsste sie nur die Tür von draußen verriegeln. Aber hat sie nicht gemacht. Naja, sie hat gar nichts gemacht. Sie ist nur faul oder unmotiviert zumindest. Kein versuchter Mörder. Okay, tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe. Ah ja, ist okay. Solange du es verstehst. Hey. Jetzt hört auf rumzuspielen. Pause ist vorbei. Vor allem für dich, Lady. Ähm... Während du hier nur auf deinem fetten Arsch äh, gesetzt bist, wären wir dann fast äh, zu Tode gefroren. Wie frech! Ich war ziemlich beschäftigt. Ja, ja. Wie wär's, wenn du die ganze Energie irgendwas Sinnvolles steckst, um es rumzubitschen? Los! Okay, ähm, wie uns Santa gerade sehr vorbildlich gezeigt hat, ist der Grill heiß. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ein gefrorenes Stück Fleisch hier drin. Äh, ich vermute, ich äh, klatsche einfach mal das Fleisch auf den Grill. Hey, was machst du da? Was machst du, wenn das Papier verbrennt? Komm schon, es ist okay. Ich meine, es wird nicht sofort verbrennen, oder? Wir müssen nur ein Auge drauf werfen. Da alles ist okay. Naja, die können diskutieren, wie sie wollen. Ich werde das, werd das Ding im Auge behalten. Okay, sieht gut aus. Ich werde mal probieren, das Papier rauszunehmen. Jumpy, pass auf. Süß von ihr, dass sie sich kümmert, aber ich weiß, was ich. Au! Siehst du? Ich hab's dir gesagt. Hey, was zur Hölle machst du da? Beeil dich und zieh das Papier raus. Es geht nicht raus. Das Ding ist immer noch festgefahren Ich kann es nicht rauskriegen. Also müssen wir das Fleisch schneiden. Ja, sieht so aus. Zum Glück habe ich von das Messer gefunden, ne? Und geschliffen. Okay, jetzt da ich das Messer geschliffen habe. Ja. Äh, ich schneide das Fleisch damit. Ich habe letztes Mal den Schleifstein erst jetzt gefunden. Ähm, und muss dann, dann nochmal vom Grill weg das Messer schleifen und dann nochmal... Ich habe jetzt einfach einen Schritt vorher gemacht. Beim ersten Mal, wie gesagt, habe ich das Schle den Schleifstein erst jetzt gefunden. Also das ist der einzige Unterschied zu meinem vorigen Playthrough. Super, Junpei. Und ich wollte eigentlich nicht die Zeit verlieren, dass wir jetzt, eh, wenn wir eh schon in der Küche rumlaufen, noch dran sind, dass ich jetzt nochmal rausmuche und diesen Schleifstein suchen, dass wir dann ein bisschen Zeit gewinnen vielleicht. Äh, jetzt können wir das Papier ausschneiden. C, C, F, oh Gott. Und was haben wir jetzt gelernt? Hexadezimal. Das hat sicher was damit zu tun. Aber jetzt muss ich nochmal überlegen, was war C, was war F? Ah fuck, A war 10, B ist 11, C ist 12. F ist 15, das wäre 12 plus 15 plus 10. Ich vermute mal einfach der Code wird für hier sein. Einfach mal so. Also ist er ja. Habe ich mir erstmal gedacht, das wäre dann... C ist 12, plus 10 gibt 22, plus F, also plus 15, wäre 37. Ähm, da musst du wahrscheinlich den Code eingeben. Wenn wir, die Code, wenn wir die richtige Nummer eingeben, wird die Tür aufgehen. Äh, Junpei, vielleicht hilft die Notiz, die du vorhin gefunden hast. Ja, ich weiß. Weißt du, wie du die Nummer eingibst? Ich denke, E ist für Bestätigen und C ist für Löschen. Ja, dann drücke ich E, wenn ich fertig bin. Wenn ich verkacke, drücke ich C, genau. Lotus nickt. Okay, lass es uns mal probieren. Ich hab gesagt 730, ne? Das war's nicht. Scheiße. Ah, das ist komisch. Hey. Äh, du gibst einfach random Nummer ein, oder? Vielleicht, wenn du es einfach wie im ein Tippst eingibst. Ha, halt die Fresse. Seid still. Okay, ich muss nochmal einen Tipp haben, in dem Fall. Ich kannte die Nummer gar nicht auswählen. Hexadezimal, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Äh, ja, bitte sag mir es nochmal. F ist 15, also es ist 9 plus 15, also 24, das stimmt. Darf ich das trotzdem nochmal haben? Bitte. Ah ja, da war es, da war es, da war es. Da C ist 12, F ist 15. 12 und 15, 17, 27. Ah, C ist 16, ich Idiot. Klar. Ich mixe gerade durcheinander. Also 12, 15, 16. 12 und 15 sind 27, sind 37, gibt 43. Eben, das ist so das Dümmste, sie stimmen. 10 ist 16. Nein! So, jetzt guck mal an. Äh, klingt, als würde Metall runterfallen. Äh, ich glaube, das ist gut funktioniert. Ja, die Tür ist aufgegangen. Super, Jumpy. Eine Saturn-Key-Karte. Untersuchen die mal. Sieht aus wie ein kleines Haar, aber die Linie, die Linie oben bringt mich draus. Das ist das Symbol für Saturn. Erinnerst du dich, das war neben der Haupttreppe, dem Fahrstuhl? War da nicht so eine Markierung auf dem Kartenlaser dran? Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich daran. Ich glaube, das heißt, dass uns die Karte hier nicht viel weiterbringen wird. Bin ich mir nicht so sicher. Wieso probieren Sie es nicht mal aus? Und zwar genau hier. Aber das machen wir als nächste Folge. Ich speichere mal einen neuen Spielstand. Und beende mal. Äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben heute halt einfach nur die Küche durchgemacht, leider. Äh, und das Rätsel vom letzten Mal noch beendet mit sehr viel Info über diese ähm, Wellen, Kommunikationsschwingungen Zeugs halt. Was eigentlich auch interessant ist in der Theorie, Praxis, weiß ich jetzt nicht, ob es Sinn macht, Eis 9 war halt so ein mega, hey, hint, hint, da ist warmes Eis, es ist noch warm und gefroren, hm. ähm. Was mir einfach auffällt bis jetzt, ist, dass die Titanic ein Mega-Thema ist, offensichtlich, immer Titanic, Titanic, Titanic, auch schon von Zero selbst, die 9 natürlich auch mit Eis 9, lustigerweise, und mich interessiert jetzt mal, das habe ich letztes Mal gar nicht gedacht, ist dieses Ice 9 ein In-Game-Ding oder ist das real? Okay, nein, es steht tatsächlich immer noch, es ist fiktional. Okay, wir kriegen gerade einen mega schlechten Spoiler-Trailer hier, hallo. Ich kenne das, da ist ein Spoiler drin in diesem Trailer. Okay, Eis 9 ist tatsächlich fix hier. Ähm ist fiktional, so wie es aussieht. Okay. Ähm, nee, aber eben diesen Eis 9, das wir überall reinkriegen jetzt. Äh, die Wellen, die uns überall begleiten. Ich... Es zieht sich halt wirklich wie so ein hint hint ding durch. Aber ist okay. Ähm, ja, wir machen nächstes nächste Mal weiter, kommen dann hoffentlich da raus. Mit dem... Keycard eigentlich. Äh, bis dahin danke ich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne ein Like da lassen, wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, wenn wir das Original durchgespielt haben, den ersten Tree, werde ich dann danach streamen wahrscheinlich. Den Rest. Und ein bisschen mehr Karten, einfach, dass ihr das Bescheid wisst. Unten findet ihr den Link zum Stream, wenn ihr wollt. Also für Twitch. Kann sein, dass zuerst noch äh, Sword ein bisschen kommt. sage ich schon ein paar Mal, ich weiß. Aber ja. Wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!